Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Heute heißt es wieder Hefewasser für alle. Alles, was dein Gebäck begehrt. Es wird ein bisschen unappetitlich, also für diejenigen mit einem schwachen Magen bitte wegschalten. Ansonsten geht es heute darum, wenn der Sauerteig nicht so kräftig und gesund aussieht, sondern wenn er ein bisschen schwächer ist, wenn er krank aussieht, wenn so komische Flüssigkeiten sich bilden, dann habe ich hier die Lösung für euch. So sieht das Ganze aus. Also, das kann unterschiedliche Ausmaße ausnehmen. Hier schaut mal, so helle, bräunliche Flüssigkeiten. Uah, da hat jemand wohl was drin vergessen. Und hier wird es ja noch dunkler. Oh, und sogar bis zu schwarz. Ja, meine lieben Freunde, das ist tatsächlich nicht schön anzusehen, aber glücklicherweise überhaupt nicht schlimm. Wenn das so nach Ammoniak riecht, also nach Nagellackentferner und diese Farben bekommen, also bräunlich bis grauschwarz, dann ist das ein Zeichen dafür, dass euer Sauerteig richtig, richtig hungrig ist. Ich kenne das von meinem Vater, wenn der nicht pünktlich sein Essen gekriegt hat, dann war der wirklich übelst launig und unausstehlich. Also der Sauerteig muss unbedingt gefüttert werden. Hier rühre ich das jetzt einmal unter. Ich weiß, einige von euch nehmen die Flüssigkeit weg. Das braucht ihr nicht. Das ist überhaupt nicht schädlich. Das ist wirklich nicht dramatisch. Das ist jetzt Kopfsache. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, abschütten. Das will ich euch gar nicht absprechen, aber das müsst ihr nicht. Ihr könnt das tatsächlich unterrühren. Ich mache das schon seit vielen Jahren zu, dazu und wir leben alle noch. Es ist wirklich nichts Dramatisches. Da könnt ihr jeden Sauerteig-Profi fragen. Hier beim Roggenteig kann man das ganz toll sehen. Da ist einfach oben die Schicht dunkelgrau und unten hat er wieder seine schöne bräunliche Farbe. Einfach kurz unterrühren und dann ist es ganz wichtig: der Kerl hat Hunger. Also müsst ihr ihn füttern. So. Also ich mache ihn jetzt gerade männlich. Ich weiß, einige von euch haben auch weibliche Sauerteige, ich will euch da gar nicht gegen sprechen. <lacht> Nur weil die so hungrig sind wie früher manchmal mein Papa, <lacht> habe ich das jetzt männlich getauft. Also ordentlich umrühren und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste, ihr habt gar keine Zeit. Dann gebt ihr dem einfach ein bisschen Mehl, ein bisschen Wasser, ein bisschen an der Zimmertemperatur stehen lassen und dann ab in den Kühlschrank. Aber besser wäre es, wenn ihr ihn mindestens dreistufig reaktiviert. Wie das geht, das habe ich euch ja schon mal gezeigt in einem ausführlichen Video und in einem kürzeren. Verlinke ich euch nochmal am Schluss von diesem Video. Ähm, es kann auch sein, dass ihr ihn zweimal dreistufig reaktivieren müsst. Das kommt darauf an, wie schwer er angeschlagen ist und wie hungrig er ist. Ich stelle mir das immer so ein bisschen vor wie bei Bud Spencer. <lacht> Entschuldigung. Das ist einfach Kopfkino. So, also umrühren das Ganze. Bei mir kam das einfach zustande, weil ich doch für das Sauerteigvideo so viele Sauerteige hergestellt habe. Und irgendwann kommt man einfach nicht hinterher. Und ich habe es auch ein bisschen provoziert, denn ich brauchte ja Videomaterial hierfür, damit ihr seht, was ihr tun müsst. Guck mal, wenn das umgerührt ist, sieht das schon mal gar nicht so schlimm aus. Danach aber, wie gesagt, ordentlich einmal füttern. So. Dann ist das schon mal so ein bisschen, dass der Schrecken weg ist. Wie gesagt, die Videos nochmal am Schluss. Jetzt ist es aber so, jetzt war hier jetzt einfach nur so eine Flüssigkeit. Das ist noch nicht mal mehr so dramatisch. Es gibt aber auch etwas, was noch ein bisschen ekliger aussieht. Also die mit schwachem Magen bitte heute nicht dranbleiben, sondern abschalten. Ähm, oder vorher ne, eben auf nüchternen Magen, wie ihr das besser vertragt. Ich habe das jetzt hier spaßeshalber mal kurz übrigens mit ein bisschen Mehl gefüttert, lass es bei Zimmertemperatur stehen und ja, am besten verpackt ihr das gleich. Wenn ihr so viele Mengen habt, ich habe hier ganz viele Sauerteigrezepte, dann da äh, nehmt die. Jetzt kommen wir hier zu schwereren Kandidaten. Hier, das sieht schon fast aus wie Schimmel, ist es aber nicht. Guckt mal, diese komischen Wellen. Sieht ja schön malerisch aus, aber das möchte kein Mensch auf seinem Sauerteig haben. Das sind so komische Gebilde, wenn es nicht klein, rund, pelzig und weiß-grünlich ist, dann handelt es sich meistens um sogenannte Karmhefe. Die ist nicht, und das wiederhole ich gerne noch einmal, nicht gesundheitsschädlich. Das ist eklig, das ist schädlich, das ist Schimmel. Das, was hier drauf ist auf den Sauerteigen, die ich euch gerade gezeigt habe, das ist sogenannte Karmhefe. Die wird K-A-H-M und dann Hefe geschrieben. Könnt ihr auch gerne nochmal nachgoogeln. Also die ist nichts gesundheitsschädigend, einige würden sogar sagen, die ist sogar sehr gesundheitsfördernd. Ich persönlich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich die pur runterschlucken würde. <lacht> Aber tatsächlich könnt ihr das wie mit der Flüssigkeit einfach unterrühren, den Sauerteig dann kurz füttern und stehen lassen. Aber auch hier bei der Karmhefe genau das gleiche wie mit dieser Flüssigkeit, die so nach Acetone Nagellackentferner riecht. Am besten dreistufig reaktivieren und guck mal, die zwei Kollegen, die ich da jetzt schon mal angefüttert habe, die sehen schon wieder ganz gut aus. Bläschenentwicklung ist da. Hier die versprochenen Videos. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich bin bald wieder zurück.